Das ist Isabelle. Isabelle hat es gern bequem und entspannt. Und vor allem, dass jemand auf sie achtet und sich um sie kümmert. Am besten noch ein ganzes Team. Deshalb hat sie sich für Remax entschieden.